Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag läuft. In dieser Episode erwartet euch ein pupsender Hai. Hier seht ihr wohl den besten Rodeo-Reiter der Welt. Man sollte ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen. Und ich weiß, dass es Dieser Hund erschnuppert Verbrecher selbst unter Wasser. Das ist mit Abstand der coolste Zimmerservice, den ich je gesehen habe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal.